Wir sind so weit weg davon, von einer wirklichen breiten medizinischen Anwendung von einer Keimbartherapie, dass man damit diese Diskussion wirklich nicht belasten sollte, sondern wirklich darauf äh, auf die Chancen schauen sollte, die wir mit der somatischen Gentherapie haben. Da gibt es Krankheiten und da gibt es Patienten, die haben äh, Krankheiten, die, an denen sie sterben werden. Und da gibt es die große Hoffnung, dass man mit einer Gentherapie äh, diesen frühen Tod verhindern kann.